Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Schlagzeilenrevue. Mape, was haben wir die Woche? Ich bin schon ganz nervös. Äh, wieso? Also, wir haben Bilanz. Okay. Jetzt. Immer gut. Und natürlich Special, Special Guest. Guest. Was war los, schwarz die Woche? Die Regierung zieht ein Jahresbilanz. Und die ist. Na, erfolgreich. Weil sie immer noch zusammen sind? Na, weil ein Jahr vorbei ist. <lacht> okay. Hast du gelesen, der Kurz kandidiert für die FPÖ? Was? Ja, die heute berichtet. In okay. Zirol. Aber wieso? Er ja, ist ja schon. Ich halte sowieso für Fake News. Ja, eben. Der hat die FPÖ schon in der Tasche. Ja, eben, der braucht den immer gar nicht bei ihm. Übrigens, in der Tasche. Mhm. Ähm. Das nächste Pilz das ist ja. jetzt endgültig Geschichte. Schreibt ihr heute. Machen wir gerade jetzt. Ja, Leute, wie vorige Woche schon angekündigt, wir haben einen Special Guest. Der Trampibär. Sagt, Sag, ist das der echte? Ja, natürlich! Echtes Zertifikat! Alter, also bitte! ein Postkarten-Hochglanz, der muss echt sein. <lacht> aber, ich habe eine Vermutung. Welche? Ja, schauen wir mal ob ich recht habe. Oh uh oh! Das wird den Trump nicht gefallen. Was? Lady in China. Oh. <lacht> der ist aber wahrscheinlich den Zöllen entschlüpft. Okay. <lacht> aber er hat sogar die Karten hinten, auch die die Fahne hinten drin, gell? Ja, hat er. Haben ich wir schon geschaut, gell? Ja, haben wir schon geschaut. Aber frisieren hättest du ein bisschen besser können. Glaubst du, war das ein Fehlkauf? Wie? Na der Bär. Wieso? Wer weiß, wie lange der Trump nur ist? Naja, <lacht> wahrscheinlich länger als uns alle lieb ist, aber auf jeden Fall länger als im Armut Schwarzenegger lieb ist. Du, was hat denn die Woche äh, über Trump geschrieben? Naja, eben, der Schwarzenegger, mhm ist ja ein guter Buddy von Van der Bellen. und die waren beide beim Klimagipfel in Polen. Mhm. Und der Van der Bellen hätte eine Rede heute sein, hat nur kurz Hallo gesagt, mhm. und hat dann seit Zeit im äh, Schwarzenegger gegeben. Cool. Voll. Und der hat natürlich gleich gesagt, ja du, äh, die Gouverneure, die Staaten, die Bürgermeister in Amerika, alle sind voll für die Pariser Klima, Gipfelzertifikate Gip ja. Gipfel mhm. und, und dann alles, damit die Klima runtergeht und so, um, und sein Abschlusssatz, ja. der war hart. Was hat er gesagt? Heute er wir über die 1 zu, ich weiß nicht ob er das hören soll. Gut, ich mach schon. Okay. Trump, äh, der Schwarzenegger. America is more than just Washington, and one leader. Martin, warum lesen wir die heute? Damit man was lernen. Stimmt. Was hast du gelernt die Woche? Äh, ich habe gelernt, dass Wissenschaftler, aber man es ihnen zutraut, durchaus Humor haben. Deutsche Wissenschaftler haben jetzt, ähm, also sie wollen das Weltall erforschen, das ist ja klar, wollen wir alle. Und um das zu tun, muss man lange im Weltall sein können. Mhm. Und dazu braucht man natürlich auch Essen. Mhm. Und deswegen schicken Deutsche. Wissenschaftler jetzt zwei Gewächshäuser mit Tomaten und zwei die sie mit künstlichem Urin äh, hochziehen wollen. Und was hat das jetzt mit Humor zu tun? Der Humor ist, schau, was die für ein Logo genommen haben. Das, das schreit schon noch Mutation. Ja. Oder sagen wir mal ehrlich, wer würde in so streng schauende Tomaten wiebe <lacht> essen wollen? Eins fällt mir ein. Was? Das wird das teuerste Ketchup ever. Auf jeden Fall. Du, was hast du gelernt die Woche? Ich weiß jetzt, warum die Parteifarbe der ÖVP in Türkis ist. Wieso? Na ja, hast du das Foto gesehen? Ein Adventkranz mit schwarzen Kerzen macht sie sicher nicht so gut. <lacht> ja, hey, der Kurz ist ein schlauer Kerl. Da kann man sagen, was man will. Ja, wie schaut eure Adventkerzen aus? <lacht> eure Adventkalender, mhm. schickt uns ein Foto. Würde uns wirklich interessieren. Ja, das war's für die Woche. Mhm. Wir und der Jumpy Bär, der schon wieder schlafen gegangen ist, der kann nicht so viel arbeiten. Konzentrationsschwierigkeiten. Eines der Probleme. Okay, in Wirklichkeit hat er seine Frisur richten müssen. Anyway, Leute, liebe Okto-Zuschauer, danke fürs Reinschauen, lasst euch vom Weihnachtsstress nicht unterkriegen und bis uns 20, 20 Uhr auf Okto. Bis dahin, ciao! Ja und ihr lieben Internetmenschen, auch euch, vielen Dank fürs Reinschauen, fürs Teilen, und äh, lasst euch auch vom Weihnachtsstress nicht überrollen, sehen uns nächsten Sonntag wieder. Was wichtiges hast du vergessen? Was? Beim Kommentieren. Ja. Die Fotos schicken. Genau. Schickt uns die Fotos von euren Adventkrisen. Hm? Warum hatten wir eigentlich keine im Studio? Das nächste Mal haben wir an. <lacht> Alles klar. Bis dahin. Pfiat euch.